Hey yo, Leute, willkommen bei Muffler Gaming. Wir spielen heute mal wieder Hearthstone, zwei Ranked Games. Zuerst mit meinen Akro-Schamane und danach eine Runde mit dem deck Mal schauen, was bekommen wir für Karten. Oh, mit den Karten bin ich zufrieden. Was will man mehr? jetzt das Beste wäre noch, wenn wir anfangen würden. Naja, man kann ja nicht alles haben. Wir ja, grüßen mal den Gegner. Der denkt sich, halt's Maul, Alter. Oder auch nicht, das ist ein netter Typ. Und los geht das. Oh, wir haben sogar noch so eingezogen. Oh, oh, das ist ja richtig hässlich. Der Typ tut mir leid, Alter. Los entscheide dich, mensch. Kann doch nicht so eine schwere Entscheidung sein, Alter. Mach mal hin Okay, so, jetzt also sind wir dann. Wir trainen das mal erstmal. Nur damit er nicht auf dumme Ideen kommt. Den irgendwie zu buffen oder sowas. Ich weiß ja nicht. Wir haben echt eine sehr gute Start, muss ich sagen. Oh, scheiße. Okay, das nervt ein wenig. Oh, Scheiß drauf. Noch ist alles gut. so was machst du jetzt mein freund er überlegt mach doch mal hin alter was bist du denn für ein langsamdenker hm, ist das denn ernst Okay, naja, er konnte damit einen Damage jetzt auf Face machen. Hat sich wahrscheinlich gelohnt, oder? Ich denke eher nicht. Schauen wir mal, was für ein Hero-Power wir bekommen. Oh, oh, oh, das gefällt mir. Haben wir den einen rein? Gib die dir noch mal ein extra Damage ins Face? das die scheiße so alter Spannt euch mal so und jetzt fängt das spaß an ich denke nicht dass er AOE am start hat haben du ihn überhaupt eine AOE, der so viel damage machen kann ich glaube nicht vielleicht wenn er spellpower bekommt Oh, oh, oh. Oh, jetzt will ich hier stressen okay, wie viel Damage haben wir? 3 12, wenn die was für 12, 9, 11 12, 13, 14 Damage. Ja, das machen wir dann morgen gleich. Jetzt gibts richtig aufs Maul, mein Freund. So, und wenn der, wie viel Mana habe ich nicht so Runde? Fünf Mana. Das heißt, wir können den alleine mit zero Power das hier und den hier kaputt machen. Das gefällt mir. Der denkt sich so, nee du, mich fixst du nicht. Ich mach alles kaputt. Ach, wenn der nur wüsste. Ja, well played, würde ich sagen. die dem ein bisschen aufs maul habe ich mich verrechnet nein ich habe mich nicht verrechnet well played und in die fresse so jetzt spielen wir noch eine runde mit meinen zu lockt ich denke mal demnächst habe ich dann auch genug Dust und karten um ein neues weiteres deck zu bauen mal schauen was das wert ich hätte lust auf eine Kon auf ein control deck ganz ehrlich Oh, oh, oh, oh, ich finde den Anfang gar nicht mal so schlecht. Ich behalte die Karten. Ach, der macht so, okay. Mache ich mal so. <lacht> ja was machst du da mein freund übrigens wir sind immer auch auf die gewinnen die Winstreak von den letzten folgen Loll, er tradet nicht was ist seine mission frage ich mich ich trade aber einfach weil er sonst nicht so mit seinen dings kaputt machen kann Lassen wir es mal so stehen. Oh, oh, oh. Oh, ich werde spectated. Fame, fame, fame. Ich hoffe, der trifft nicht. Achso, er ah, hat brauchst einen Wind für sein Tech Treff Face. Genau. Ich mal für ihn eine Runde. Ah, oh, da freut er sich, dass ich neue Karten habe. Da hat er direkt hier Verbesserungsvorschläge <lacht> bin gerade gar nicht sicher, was brain ist. Ich noob. Ah, ach so. Hm, wie trade ich das jetzt am besten? Ich muss das auf jeden Fall traden, sonst kann der nächste Runde. Wohl. Oje oh oh je, der schreibt echt viel heute. <lacht> oh, muss das sein? So, Nein, der macht echt so, okay. Großer cool, Bettler. spiele ich das jetzt am besten schaue ich jetzt mal was ich bekomme Ups. Mach ich mal so ich werde nämlich nächste runde wahrscheinlich karten traden und Rock, okay. Da habe ich ja kein Problem mit. Okay, das ist jetzt ärgerlich. Hm. Habe ich hier einen besseren Trade? Ich will den nicht da reinhauen. Ja, egal, muss ich aber. Ich bin ja die meisten Kombis mit der Karten schon weg, deswegen habe ich mein Feld voll, damit ich den hier gleich richtig stark spielen kann. Oh shit. Hmm. Oh scheiße, ich hätte mir erst tappen sollen. Sechs 6 reicht mir, ja, er hat er schon fast die Hälfte am Leben verloren. Oh, was macht er jetzt? Ich gerade irgendwas piepen gehört, das war echt komisch. Oh, der wird will richtig Wille machen. Der richtig Welle macht... Warum macht er das aber so? Den Trade verstehe ich jetzt nicht ganz. Was war da seine Mission, frage ich mich. Und wie trade ich das denn am besten? Ja, das ist eine gute Idee. Das mache ich auch direkt mal. das T nicht. Ich frage mich, wo mein Mountain Dings ist. Mountain Giant. Oder Sea Giant. Ich weiß gar nicht. Was? Das ist ein Cartoon? Okay, doch nicht. Leute, warum hat er den? Ha doch, er hat Okay. Oh Mensch, hör doch auf. <laughs> Ja, ich weiß, dass ich traden muss, Junge, spann dich. In der Runde habe ich den dann wahrscheinlich. Wenn jetzt nicht ein Wipe hat. Okay, das sieht gut aus. Easy peasy. Ja, das war's dann mit der heutigen Folge von Let's Play Hearthstone. Ich hoffe es hat euch gefallen. Er hat ein schönes Paket, ich habe immer noch eine Winstreak. Ja, haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Ihr dürft mich gerne liken und so. Ihr wisst ja Bescheid.